Ich habe eine Idee. Habt ihr Lust mitzumachen? Was willst du machen? Ja genau, was hast du vor? Ich kaufe ein weihnachtsmann kostüm und bringe den Kindern im Krankenhaus Geschenke. Das ist eine tolle Idee. Ich mache mit. Ich bin auch dabei. Es gibt aber ein kleines Problem. Was denn? Ich weiß, wir haben keine Geschenke. Wir haben Geschenke, aber nicht genug. Jetzt habe ich auch eine ganz gute Idee. Schieß los. Mein Vater hat eine Firma und er spendet jedes Jahr 2000 Euro zu Weihnachten. Und jetzt kann er uns das Geld geben und wir kaufen damit die Geschenke. Geniale Idee. Ich muss ihn nur anrufen und ihn fragen. Ja, mach das bitte. Wie kann ich helfen? Du kannst schon ein Krankenhaus aussuchen, in dem es eine Kinderabteilung gibt und du kannst fragen, wie viele Kinder es auf dieser Station gibt. Ich habe gute Neuigkeiten. Mein Vater hat zugestimmt. Er gibt uns das geld prima toll es klappt wirklich er hat sich sehr gefreut er will auch mitkommen und uns mit den geschenken helfen der transport ist damit auch organisiert jetzt müssen wir nur noch ein kostüm kaufen ich kenne ein kostümgeschäft das ist ganz in der nähe dann mal los wir dürfen keine zeit verlieren morgen ist schon weihnachten wartet ich habe ein krankenhaus gefunden da arbeitet meine Tante. Wie viele Patienten haben Sie in der Kinderabteilung? Zurzeit behandeln Sie 20 Kinder. Wir haben genug Geld für alle Geschenke zu kaufen. Los geht's. Uwe du bist ein Schatz. Tolle Idee. Danke dir.